Hey Leute, was geht? Ihr seid bei JBKsTV und ich sitze hier mit dem Bernie. Ihr kennt ihn aus vorherigen Videos. Servus. Ähm, genauer gesagt, äh, wir haben doch darüber gesprochen, in dem äh, neues Auto für mich finden, ob du Interesse hättest an einer neuen Cheap Vehicle Challenge. Nun, <lacht> er hat gesagt, äh, ja, er hätte Interesse und um uns ein paar Ideen zu besorgen, haben wir gedacht, schauen wir uns doch nochmal die 500 Euro Challenge an. Äh, suchen nach neuen Ideen. Und gleichzeitig können wir auch so ein bisschen Informationen zu hinter den Szenen euch mitteilen. Ähm, ich war ja Hauptdarsteller in dem Film und du warst für eigentlich alle Challenges, außer einer. Richtig. Warst du der Kameramann? Genau. Also können wir euch so verschiedene Infos geben. Ähm, ja, Zwei Stunden, sieben Minuten und 16 Sekunden. So lang wird das Video hoffentlich nicht sein. <lacht> außer du redest, außer du redest durchgehend. Dann äh, habe ich leider keine Möglichkeit. Ja. Ähm, dann, ja, dann legen wir los. Dann legen wir doch am Anfang los. Ach, mein altes Intro. Ich wollte gerade sagen, das ist noch das alte Intro, oder? Mhm, wo das Auto noch wegfährt. Das habe ich dann noch ein Jahr weggenommen. Guck mal, wie jung ihr dann alle seid. <lacht> oh Gott, das. <that> <lacht> Das war mein altes Intro von dem Film, also wenn ich ein neues, äh, eine neue Challenge mache, dann muss ich unbedingt so ein, ein aufregenderes Intro äh, erstellen, was wir nachmachen. Ist dann auch angewiesen, irgendwo sich dabei irgendwas äh, günstigeres zu <lacht> kaufen? Irgendwo sich dabei irgendwas günstigeres zu <lacht> kaufen, Da merkt man, dass nichts geskriptet war. Ja, nicht, wow. wir, nicht wirklich? Ja, da war gar nichts geskriptet, das war alles mega spontan und wir haben das vor allen Dingen alles in einem in einem Wir haben eigentlich fast nichts neu gefilmt. Und dann, man merkt schon ein bisschen. 1,8 Liter Turbomotor. Oh, ein Turbomotor? <lacht> also ich glaube ja, dass der nicht nur 150 PS hatte. Also wir haben schon gedacht, ja, der könnte vielleicht ein bisschen gechippt gewesen sein, weil. Der lief ja deutlich schneller wie. Ja. War schon ein bisschen abgeranzt, aber der kam, ne? Aber lief gut. Ja, komm, was kriegst du für 500 Euro? Ja, die der, <lacht> Mann, Alter. der Ford mondeo vom Olga. Was eine Möhre, ey. Wahnsinn. Das ist ein 96er Ford Mondeo. Scheiße, ist der Wagen hässlich, ey. <lacht> Alter Schwede. Sag ich das nicht später in deinem Guck dir das an, die 90er Jahre haben angerufen, die wollen ihr Autodesign zurückhaben, ey. Mann. Der ist einfach das nur mal. hässlich, Holger! Ich hab, da war's bei der ist einfach nur hässlich! Ich liebe diesen Zoom in diesem plötzlichen. Das war, ich habe ich hab die Challenge ja tatsächlich selber geschnitten. Es war tatsächlich das erste, was ich jemals geschnitten habe. Da hatte ich noch nicht mal selber eine Kamera. Äh, ich habe mir das DaVinci Resolve gerade erst runtergeladen und ich habe einfach alle Aufnahmen, die ich hatte, irgendwie zusammengebastelt. gebastelt. Also, aber dafür war das echt gar nicht schlecht. Was ich aber tatsächlich am schwierigsten fand, war dass ich habe mich noch nicht getraut mit der Musik. Ja, ich ich habe zwar irgendwie im Kopf gehabt, wie ich die ganzen Aufnahmen zusammenschneide, aber Musik hast du dann ja nicht. Ja, und das war auch ganz schön schwierig. Ich will, ich, ich will wissen, wie weit dieser Alpha kommt. Ja, weiter als du denkst. <lacht> naja, kam bis zur vierten Challenge. Ja, aber man muss ja halt sagen, die Challenges waren nämlich in der Reihenfolge äh, im Film nee, gefilmt. Das stimmt, ja. ja also, das war, also, das war tatsächlich das erste, was wir gefilmt haben. Ja. Stimmt. Die Vorstellung. Wie lange ist das jetzt schon her? Zwei Jahre, ne? Ja, also, ich glaube, wir haben vor ungefähr zwei Jahren ja, ja. so angefangen. Vor zwei angefangen. Aber wir haben ja bis, bis Weihnachten so gefilmt. Mhm. Wichtig ist, wie er fährt und er fährt wie nackt. Also oh, hier Stativ hinten stehen lassen. lassen. Nein, oh, Gott, der Kameramann wieder. Ja, Wahnsinn. Mei. Oh, Vorsicht, ich glaube, wir haben unsere erste Challenge. Kitty <lacht> hat trotzdem nichts. Ja, oh, moin, bei Top Gear war es aber auch genauso. Da <lacht> haben <lacht> auch zwischendurch halt immer den im weißen Kittel, der von hinten die Challenge gelassen hat. <lacht> Leute? Portmondeo. Wir werden es also. sehen. Los geht's. Ciao. <lacht> <lacht> Ciao. Das hat, das hat er jedes Mal, ja, mal. Das hat er Jedes Mal Ende von der Ciao. Episode. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao mit V. <lacht> das war, also die Number war schon geil, ne? Und du warst ja nicht da. Nee. Du warst nicht da. Ja, deswegen haben wir. Äh, das war ja, das musste ja auch spontan passieren. Ich meine, wann fliegen wir schon am Flugplatz. Das war so neblig, also konnte nichts ja, starten oder ja. landen. Ja, ja, wir haben, wir haben das wirklich so ausgemacht, dass äh, wir nur auf den auf dem eigentlichen Runway dürfen. Wenn Hochnebel ist mhm. und keine Flugzeuge starten landen können, aber sobald der Hochnebel weg ist, mussten wir wieder ja. weg. Also sie konnten das Ding nicht für uns komplett sperren. Ja. Nur so konnten wir tatsächlich auf den Runway. Und das fiel dann ausgerechnet ja. auf das Wochenende, ja. wo ich nicht konnte. Ja genau. Deswegen haben wir dann den äh, Felix. Der äh, Felix genau. Den Felix besorgt von. Äh, Felix. Der, Felix oh, der Autofokus Probleme hat mit seiner Kamera. <lacht> <lacht> oh ja. Ja und dann so. Schaff <lacht> und schaff, schaff und schaff, schaff und scharf, schaff scharf, scharf, scharf, scharf und schaff. <lacht> Ich weiß auf jeden Fall, wenn wir wieder eine Challenge machen, also ein Beschleunigungsrennen muss auf jeden Fall wieder beweisen sein. Ja, aber das ist ja eh klar. Ein Beschleunigungsrennen muss einfach sein, Das ist ja. ähm Aber wer ist das? Das habe ich gesehen. Keine Ahnung, das singt hm. man auch nix, ne? Keine Ahnung. Audioqualität ist schon nicht besonders toll. Die ist wirklich nicht gut, ja. Aber äh, er hatte da auch schon so ein großes Mikro, ich glaube das war nur falsch ausgepegelt, oder? War das nicht so? Ich weiß es gar mhm. nicht. Du warst ja nicht dabei, du kannst es sehen. Ja naja, im Nachgang hat er es doch erzählt. Ja, und Pebbles hat einen Start abgewürgt. ist natürlich super peinlich. Ja. <lacht> oh ja, und das war die eine Challenge, wo wir eine Drohne hatten. Stimmt, man hört's. Ja. Das ist auch so geil gesehen. <lacht> <lacht> so. äh, ja, also. Oh! Der muss. <lacht> ja. oh. Jetzt kommt der, der. Das ist der einzige Track in der ganzen Challenge, für den ich sogar Geld bezahlt habe. Ich glaube 5 Dollar. Nutzungsrechte Gebühr wollte der haben, der Inhaber von der Nummer, aber ich fand die einfach so geil, so, dieses, so ein bisschen 80er Jahre und es passt irgendwie, finde ich zumindest so super zu dem Ding, super gepasst. Wow. Und das habt ihr auch im One-Shot gedreht, also ohne nochmal und nochmal, sondern wirklich ein Ding? Tatsächlich nicht. Okay. Das da ist der zweite Lauf, den wir gemacht haben, okay. weil beim ersten Lauf hat das Alter schon mit. <lacht> der der, der schon immer. Ja, es hieß bis 100 km/h. Wir haben geschaut, er ist irgendwie nur bis 90 und hat dann gebremst. Deswegen war er weit vor uns und es konnte natürlich nicht sein, so also wie er jetzt gleich durchschießen wird. Ihr habt doch echt Gottvertrauen in diese alten Kisten gehabt. Ne? <lacht> Wahnsinn. <lacht> <lacht> roter Pulli. Roter Pulli, schwarz, schwarz. Und danach? ihr habt euch umgezogen. eine mein Gott. <lacht> Ja, das, da war eine Szene, die wir neu filmen mussten, weil ursprünglich war geplant, dass wir eine Slalom-Challenge äh, danach kontinuierlich machen. Und äh, deswegen war in dem After-Race-Ding, After äh, so mit der neuen Challenge, war noch Slalom drin. Und deswegen mussten wir das rausschneiden und neu filmen. Also eine slalom challenge müssen wir unbedingt machen. Diesmal. Stimmt, ja. Das wäre schon lustig. Einfach so, weil das ist einfach der Test fürs Fahrwerk. Ja. hätte das Jackie-X-Fahrwerk vom Holger sicher gut abgeschnitten. Oh Gott, das Jackie-X-Fahrwerk, Und am Ende war es nicht Jackie-X, sondern irgendwie Jackie Stuart. Stuart. Stuart genau. Das Geile war zu dem Zeitpunkt, als wir das gelesen haben, so werden die Ideen. Ja, Reifenwechsel-Challenge. Und ja, es wäre doch cool mit Onboard-Werkzeug. Aber keiner von uns hat überprüft, ob wir das Onboard-Werkzeug überhaupt haben. Tja. Also wow, das ist jetzt wirklich so ein wir äh, so ein Ocean, haben wir das überhaupt? Das ist schon wieder das Geile, wenn es nicht gesehen <lacht> ist, ne? Dieses Klirr war so schwierig, weil das war direkt neben dem Mikrofon, das ich war weiß, so ja. laut. Die Kamera stand auch nicht so weit weg, ich habe das ja mit zwei, also die eine war fest ins, äh, stand fest, <lacht> die 5D 2 und die Handshots habe ich mit der 60D glaube ich gefilmt, mit dem club display Und da habe ich dann die Schärfe einmal kurz verkackt. Das ist <lacht> so geil! Wahnsinn, <lacht> der Mann, ey. Ja und so diese Sachen, die passiert sind, bei Papa, der Schlüssel weg, bei ihm, dass es nicht, die Schrauben nicht rausgehen. War alles nicht geplant, es war alles einfach, ist einfach alles passiert. Ja, spontan halt. Also wie es halt passiert ist, genau. Ja. Ja, jetzt kommt der e Geiste. Ach komm, hör auf. Das nein, nein, du weißt nicht, was ich meine. Du hm? weißt nicht, was ich meine. Da habe ich echt gedacht, scheiße, das war richtig knapp. Oh, ich weiß, was du meinst. Es ja, geht wegen so. dem Plastikding nicht los. Ja, das ist ja, wohl Zentrierscheibe. Das erste Mal, dass wir eh im Hintergrund hören, hey. hat Zentrierscheibe Yay! Hey. Ich weiß jetzt gar nicht, ob sie für das mit dem Diskutieren die Zeit angehalten haben oder nicht. Oh, jetzt auch, oder? Jetzt, jetzt kommt's gleich. Oh. Oh. <lacht> Erstmal ja. schon den Schlüssel in die Fresse, jetzt. <lacht> ja, das war so knapp an der Kamera vorbei, Alter. so knapp. Ich muss mal kurz, kurz zurückspulen. Was? Da ist, wenn ich den Schlüssel wegwerfe, ist ein Sound drin. Das klingt wie ein Soundeffekt. So dieses. Oh, das ist aber echt. Ach so. So Das ist von dem Rohr wahrscheinlich, von dem so der Wind. Da wir gerade dabei sind, dieses die nächste Challenge ankündigen in dem ja. Video davor. Ich weiß nicht, ob ich tatsächlich so ein Fan davon bin. Ja, muss nicht unbedingt sein. Aber irgendwas mit zerlegen, sollte man schon wieder mit reinnehmen. Also, ob es jetzt unbedingt der Reifenwechsel sein muss, vielleicht kann man da irgendwas anderes machen, So ich weiß nicht. Naja, aber das kommt... Airbag auch. austauschen. Äh, <lacht> eher, eher so ein Motor, so Zündkerze oder, oder ähnliches, sowas vielleicht. Also ist ein Diesel schon mal raus. <lacht> <lacht> <lacht> ein Kasperi. Eigentlich ein Glück, dass wir das dass passiert ist, weil ich persönlich finde, dass die Challenge ansonsten für den Zuschauer jetzt nicht so aufregend ist. Weil, was hast du denn? Wasser oben einfüllen und dann. Ja, spektakulär, also nicht, stimmt schon. Ja. Ursprünglich war der Plan, dass wir die Schüssel auf dem Schoß des Fahrers haben. Wäre, Boah! Wäre stimmt. so viel lustiger gewesen. Stimmt! Aber dann so Holger und Papa so. Ich habe keine Hose! Chickens! Hühner! Nein, das ist so scheiße! jetzt hier! Au! Au! Könnte heiß sein, oder? Das war das Einzige, du ich es Das ist auch geil! Dreh halt die Schüssel! Ich hab's mir beim Film so gedacht, was macht er denn jetzt? Macht er gleich so! Oh, das ganze Wasser ist draußen. Das ganze Wasser ist in der Kamera. <lacht> ja, das hätte ich schon überlebt, aber das war schon irgendwie ja. Oh, da kommt was Schönes. Das ist scheiße. ist scheiße. Ja, er liebt klassische Autos, Boah, das hat er mit Absicht gemacht? Er liebt sowas. Und so ja, nur für den Film, man sagt, über oh, den Müffelschein, so ein Ford Mondeo ist toll. So ein Ford? Ford Mondeo ist das einzig wahre. Da war doch dann hinten jemand in der Hütte dann später, was wir gar nicht gecheckt haben. Oh ja, da gab es noch ein bisschen Theater, oder? Wie war das? Oder gab's da... Oder? Nee. Ja, ich glaub, da, da hat sich dann... Weil der Platz war nicht abgesperrt oder irgendwas, sondern es war, glaube ich, auch Privatgrund. Und wir standen halt da drauf und haben gefilmt äh, und standen halt so rum. War ein Fehler übrigens im Schnitt. Hast du das kurze Schwarze gesehen? Was ja, war da? Waren wir an. Ja, mei. Ein Frame Schwarz, das sieht man einfach. Ja, Holger hat alles verschritten. Kontrollframe, na ja, gut, aber es ist auch ran voll die Schüssel. Rüber, runter und schnell wieder runter und dann runter, hüter, hüter. Comedy oh. geil, ey. Hütter, hütet er, Comedy! Dann sprang er wieder an. Wo war denn eigentlich der Holger? Weiß ich gar nicht. Ja genau, da hat er dann eben nach der Challenge filmmäßig den Sensor dann repariert ja. und danach ging das Ding wieder. Ach Gott, die Bierkasten Die fand ich jetzt zum Beispiel nicht so cool. Ich fand's schon gut. Ähm, aber ich habe mal der Hof. Ja, krass. Da hatten, wir, da hatten wir das Haus noch relativ frisch gekauft erst. Und da war noch wirklich Kieshof, kein Garten, da waren riesiger Erdhügel. Ja. Also, oh. ja, wenn man das mit heute. Und vergleicht das, oh. das war Schweinekalt an dem Morgen. Mhm. Ja, das da war ja an dem Morgen, wo wir dann nach der Challenge die Schnitzeljagd gedreht haben. Nee, ich hatte die Idee für für eben diese Challenge mit Bierkästen ins Autoladen und wir hatten natürlich nie so viele Bierkästen. Also fahrt einfach mal bei der Brauerei mal vorbei, fragt, ja, wie schaut's denn aus, wenn wir ihre Bierkästen haben, sagen's. Ja, wir haben da noch so einen so Hänger mit ganz vielen kaputten ja. oder... Oder allgemein leeren Bierkästen, die zum Wegschmeißen sind. Da könnt ihr einladen und könnt mitnehmen. Ja, zu dem damaligen Zeitpunkt war das ja auch super schwierig mit der Farbkorrektur. Da habe ich mich ja auch gar nicht ausgekannt. Nein, du auch nicht. Deswegen sind die Aufnahmen eben so unterschiedlich. Also wenn ich heute eine Challenge machen würde und wir hätten mehrere Kameras, dann würde ich schon versuchen so anzupassen, dass das ungefähr um gleich aussieht. So gar Da fast alles ausgefallen. Ey. Ich hab das von innen drin gar nicht gecheckt, ich habe aber gedrückt, nee, geht nicht hoch. Auf der Seite. Guck mal, wie viele. erstmal testen. Ich kann auch fahren. Ich kann auch fahren, ja, ja ist klar. Ja, das, war, das, das haben wir, glaube ich, gar nicht erwähnt zu dem Zeitpunkt, aber äh, es sollte wichtig sein, dass der Fahrer sitzt und halt so bedienen ja. in, in der Mitte und Schaltknopf frei bleibt. Und wer hat sich nicht dran gehalten? Der Holger. Ja, typisch. Ich mit dem? guck mal. Die Frage ist eher, was kann man in einer nächsten Challenge äh, machen, also in Bezug auf ähm, Praktikabilität oder irgendwas, ich weiß ja nicht, vielleicht irgendwie... Naja, aber das kommt ja auf die Autos an, man muss es ja auch so ein bisschen anpassen, das da war ja, waren ja nur allgemeine Challenges, weil es allgemeine Autos waren. Aber wenn man jetzt so Spezielleres macht, so, was weiß ich, äh, alte Autos oder Luxusautos, dann müssen die Challenges ja angepasst sein an die äh, an die Autos. Was kannst du schon noch werden? Ja, ich war derjenige, der die die ganzen Aufgaben sich ausgedacht hat. Also es gab, es gab keinen Producer, da war ich sozusagen der Producer. Ich habe mir alle Challenges ausgedacht, habe größtenteils auch äh, organisiert, so wo wir filmen, Utensilien, wenn wir brauchen. Da sind wir. Und ich hatte die Schnapsidee. Oh los, oder wie Nein. Ach ja, ich ja. <lacht> hab das ganze Zeug krass. Uh -huh. ne? uh -huh. Wahnsinn. Und schau dir den Bartwuchs und den Haarwuchs an. Wahnsinn. Ich hatte aus Versehen für das erste, was wir gefilmt haben, mich nicht rasiert. Hatte deswegen so einen leichten Bart und halt einen Haarwuchs. Und deswegen für Kontinuität konnte ich mich nicht rasieren wow. für eine Challenge. Und... Da das so ziemlich das letzte war, was wir gefilmt haben, war es da wirklich so, so Santa Claus Bart und Harvey Bob Ross. So und Ja, aber wirklich. Ich dachte es wäre lustig. Ja. So, so ein Comedy-Gag, so die ganzen Sachen rauswerfen. Ja, aber hätte man schneiden müssen, das zieht sich einfach zu sehr in die Länge dann. So, und noch was, und noch was, und noch was. Ich meine, das so ein bisschen, könnte es auch jetzt, oder? Ja, da genau. Hi Felix. Servus. <lacht> Aber das war, ah, das war die erste Challenge, wo ich dann meine Kamera hatte. Ja. ja, Also so am Start des Kanals selber habe ich ja so Videos gemacht, wie ich habe mein Auto in, an, auf dem Weg gestellt habe, halt gefilmt und einfach hinterher geschnitten. Ähm, das war vom Schnitt tatsächlich nach den 500 Euro Sachen, aber da drin hatte ich dann meine Kamera tatsächlich. Also das war wirklich so kurz vor Weihnachten. Eben mit dem Essen. Und dann kommt Holger mit seinem dosen Wahnsinn. <lacht> also, und dann hat er die Dinger nicht mal warm gekriegt. Also ich damit mit Lachs, Hand ein. Ich habe am Abend vorher habe ich glaube ich drei Stunden damit verbracht, das Essen vorzubereiten. Für diese Challenge. So wirklich mit, mit, mit Hand gewaschen und den Salat zur so Hand gezupft. Das, boah, das hat so lange gedauert. Ah, da kommt mit der Dose Ravioli. Ja, Mai. Oh. Ah, jo, Mai. Ich sag Comedy. Das, das hat auch mit Comedy zu tun, so ein bisschen. So, das wird eine wunderbare Vorspeise. Das wird eine wunderbare Vorspeise, ja. Und die Ravioli waren schon seit eineinhalb Jahren zu dem Zeitpunkt abgelaufen. Ah, stimmt. <lacht> Scheiße! <lacht> Ich wusste schon, warum ich davon nichts gegessen habe. Diese, diese Fahrszenen, das war auch zu lang. Ja, es passiert halt nichts, ne? Ja, es ist einfach durch die Gegend fahren. Ich dachte, ich kann sowas Cooles machen, so wie bei Top Gear oder so, wenn sie auf einem Adventure unterwegs sind und halt nur Fahraufnahmen machen. Ja, aber während den Fahraufnahmen bei Top Gear passiert auch was. Da, das... Da passiert nichts. Holger, wie sieht es mit deinem Wasserverbrauch aus? Ich glaube, wir sollten... Oh ja, oh, ja. das war die letzte Challenge, wie gesagt, die wir gemacht haben. Und äh, Holgers Auto hat ein kleines Problem hier äh, gehabt zu dem Zeitpunkt, nämlich dass er Kühlwasser verloren hat. Ja. Ähm, und zwar ziemlich viel Kühlwasser verloren ja, Das Kann mich erinnern. Ja. Also ich glaube, das waren... Ich glaube, er musste einmal auffüllen nach der Fahrt. Da ich gerade das Nummernschild sehe, ähm, Papa hat ja FFBQ A 500. Ich glaube, der Passat hat QB500. Kann man natürlich überhaupt nicht sehen, dass das zusammengehört. Wow. da also, ja, QB500. Zufall vielleicht? Ja, unsere Spritsport-Challenge. Ähm, jeder versucht, so sparsam wie möglich zu fahren. Was relativ langweilig ist, ehrlich gesagt. <lacht> ja, es war langweilig. Ja. Es war so langweilig. <lacht> Achtung, und? 17.06.2017 war, war das Ablaufdatum. Er hat einfach die, die nächste Dose aus, aus seinem Zuhause genommen und hat sie mitgenommen, damit er was zu essen hat. Prosecco! Soferei! Don't drink and drive! Sehr gut, sehr gut. Ja, vor allem, bei mir war in Glas glaube ich nichts drin, war auch nicht. Also zu dem Zeitpunkt äh, war ich noch in der Probezeit, da durfte genau. ich nur, 0, nur mit 0,0 Auto fahren und wir mussten und danach natürlich nach Hause fahren. Ja. Und äh, deswegen war mein Ding einfach leer und ich hab mit angestoßen. Ja, <lacht> Also wenn wieder was, irgend, irgendwas Italienisches in der nächsten Challenge ist, dann ja, kommt die oh Musik. Doch, doch, du kannst da 100% sicher sein. Und ich wollte unbedingt so eine Aufnahme haben. <lacht> Und ich Und wollte, da muss ich auch sagen, wenn man bedenkt, wie windig das war, die Mikro, die Mikros von Rode sind echt gut. Mhm. Du hast keine Windgeräusche. Ja, aber du hast doch gemerkt, dass äh, Lautstärke von den. Ja, du musst gegen den Wind anreden, ne? Ja, und? Gegen das Plätschern vom Wasser. Weißt im Nachhinein hat der Felix gesagt, wieso hast du das am Wasser gefühlt? Ich so, ich wollte es, dass es schön aussieht. Aber ich habe nicht daran gedacht, dass die Soundqualität dann so scheiße ist. Ich habe das ganze Schlafzeug vorm Losfahren hinten rausgeschmissen. <lacht> das war das einzige, was wir in der ganzen Challenge gefaked haben, eben weil die anderen nicht bei minus 6 Grad im Auto pennen wollten. Ich wollte es. Ich wollte wirklich Ach, komm. das Test. Ja. Ich wollte wirklich in einem Auto fahren. Genau deswegen habe ich ja dann äh, ein Jahr später oder so die Challenge gemacht, wo ich 24 Wochen im Auto saß. Ja. ja? War genau dasselbe. Und das habe ich auch durchgezogen. Ja? Also keine Pussy, die hier äh, dann abends äh, außerhalb der Kamera dann zu Hause war. Ich war, wirklich, ich war wirklich den ganzen Tag im Auto. Aber die anderen wollten natürlich nicht. glaube zu, Affe tot. Die hatten was Besseres mit ihrer Zeit zu tun. Wow. <lacht> Fake schlafen. Unglaublich. <lacht> Oh, und, was ist jetzt? Ah, das hat so überhaupt keinen Sinn gemacht. Ich habe sozusagen gedacht, ja, während sie schlafen, träumen sie davon, dass wir die Ergebnisse vorlesen. Aber ich glaube, niemand hat das wirklich verstanden. Und es hat am Schluss überhaupt keinen Sinn gemacht. Was? Ich war echt erstaunt zu Zeitpunkt. Also, die Reaktion ist echt, weil äh, ich glaube, Vater hat ja die Ergebnisse ausgerechnet und er hat sie geheim gehalten. Niemand hat die Ergebnisse gewusst außer er. Kann ich das Essen überspringen? Ja, im Logo. Ich meine, spur vor, wir müssen uns das nicht komplett also das so äh, geben. Oh. Der Fade zurück, so mit dem aus dem Traum zurück in die Realität am nächsten Morgen. Am nächsten Morgen bei selber Beleuchtung. <lacht> am nächsten Morgen, zwei Minuten später. <lacht> ja, genau. Und wir haben extra meine Haare verwüstet für die Aufnahme, damit es so aussieht, als hätte ich eine schlechte Nacht gehabt. Ja, ist klar. Und die Scheiben sind auch gar nicht von innen angelaufen, komisch. Jetzt <lacht> lief der Motor die ganze Zeit, oder? <lacht> Leute, aufwachen! Diese ganze Szene war das einzige, was wir wirklich geskriptet haben mit festen Sachen, die wir sagen wollten. So, Leute, aufwachen! Oh, was ist denn? Wir haben eine Challenge bekommen. Hä? Was ist denn? Wir haben eine Challenge bekommen. Nein. <lacht> er hat nichts davon gewusst. Er hat nicht gewusst, dass wir ein Auto schütteln <lacht> Die Klappe ging auf. <lacht> Guten Morgen! Aber wir hatten, wenn ich mich richtig erinnere kein Wochenende, wo wirklich so schlechtes Wetter war, dass wir äh, einen Dreh absagen mussten. Nö, nee, das nicht. Also da hatten wir echt Schwein gehabt. Also wir springen wieder zeitlich zurück. Das ist immer so ein... Ja, aber in der Reihenfolge zu filmen ist fast unmöglich. Nee. Äh, ganz ehrlich, manchmal hast du dann am Wochenende mehr Zeit, manchmal weniger. Manchmal ist das Wetter besser, manchmal schlechter. Ey, das Ding war schnell. Also zu dem Zeitpunkt war das glaube ich das schnellste, was ich jemals selber gefahren bin. 2, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, auf die Straße. Ja, ist doch wahr. Hattest du Schiss, oder? Er aufs Display und fährt immer <lacht> 200 Eber. So, Alter, guck auf die Straße, ey. Boah. Wieder ein hast, hast den Audiosprung gerade gemerkt? Bei Holger, wenn er redet, dachte. Los geht's. Das ist ja gemacht, dieses Auto. Für <lacht> das, war der, das war der Sprung von GoPro-Audio zu Kamera-Audio. Okay. In welchem, in welchem Auto hattest du am meisten Schiss? In deinem. Dankeschön. dem war ich echt nicht vertraut. Wieso? Wagen. Ich hätte mit dem Holger am meisten Schiss gehabt, aber nicht wegen dem Auto. Die Kommentare. Ich bin auch nie so entspannt. So sieht so Entspannung aus. Geil. Merkst du, wie du den in den Sitz reingedrückt wirst? Unfassbar. Er ist ja ein Apollo 13 Scheißdreck da. <lacht> Aber man muss sagen, es kommt mit diesem Outline schneller vor, ne? <lacht> das Aha. war so eine geile Reaktion von dir. Das ist so gut. Das ist wieder. 11. Januar, das stimmt doch gar nicht. Oder? Kann schon stimmen. Haben wir das über, über den Jahreswechsel hinaus das Ganze? Also, ah ne, 11. Januar stimmt nicht, 11. November hätte vielleicht. Ja, bestimmt. weil ne, das Datum ist, glaube ich, falsch. Nein! Umgehen. Das haben wir an meinem Geburtstag gefilmt. Ja, November. Ja, das war am 3. November. Das, das war ein so äh, Samstag oder Sonntag oder so. Und da haben wir, haben wir das gefilmt, da war ein Geburtstag. Mhm. Das weiß ich noch. War noch was. Und da ist wirklich die GoPro die abgekackt. Da ist ja. die abgekackt. So, Audio hat sie noch aufgenommen, aber es war durchgehend dann für 15, 20 Minuten dieses Standbild. Also habe ich so getan, als wäre sie komplett ausgefallen und er hätte einen schrecklichen Unfall Ach. oder sowas. Und die GoPro halt. Ja, also ich habe ja, wie gesagt, Winterreifen, die nur bis 210 gehen und ich, ich halte mich gefährlich. selbstverständlich dran und bin genau 210 gefahren. Keinen Kilometer schneller. Das Lustige war, er hat gesagt, er hat 210 erreicht im Video wegen den Reifen, aber eigentlich war es, weil du dich verguckt hast, war es ja so, du hast äh, sozusagen uns dann gesagt, ja was für einen Speed haben wir am Schluss erreicht, weil wir uns auch eben auf die Straße konzentriert ja, haben und du hast zum Papa gesagt, ja er hat 210 erreicht. Dabei hat er eigentlich 219 erreicht. Aber ja. es wurde gerettet im Video dadurch, dass er gesagt hat, dass er wegen den Winterreifen ja nur 210 gefahren hat. Am Ende war es auch wohl schon auf 10 oder 19 gewonnen, er war jetzt zweiter. Also. Gewonnen oder sowieso. Ja, jetzt fangen sie wieder an mit äh, mit mit mit Ja und Power von da darüber und irgendwie so und so äh, Was ja alles schon mal vorher erwähnt wurde also, Da müssen wir bei der nächsten Challenge wirklich drauf achten dass äh, Es geht nicht wirklich um Kontinuität Es geht darum dass sich Sachen nicht wiederholen immer wieder ja. Weil wenn der Zuschauer dieselbe Aussage zum dritten und vierten Mal in der Episode hört dann äh, ist es wahrscheinlich ja, dass er aufhört. Wir kriegen WhatsApp und Umschläge. Dauert zu lang. Schnitt! Schnitt! Schnitt! <lacht> so, und jetzt sind wir wieder bei dem Zeitpunkt, wo wir nach dem äh, Kästen waren. Man sehe dasselbe Outfit. Ja, alles in schwarz. Mhm. Ja, das war die einzige Challenge, die ich nicht organisiert habe. Weil ich durfte natürlich nicht die Orte im Umkreis wissen, wo wir hinfahren müssen. Mhm. Und deswegen hat, äh, hat meine Mutter äh, die ganze Challenge da gemacht. Hat wirklich Orte gefunden, Rätsel dazu, sich ausgedacht, Zusatzaufgaben und so. Und hat niemandem irgendwas davon erzählt. Und wir waren alle so perplex, es war so ein Es Sch eine schöne Challenge. Ja, ich kann mich erinnern, ich habe Holger ganz schön viel geholfen bei der Challenge tatsächlich, weil er auf einige Sachen partout nicht gekommen ist. Ich meine, Holger, <lacht> Holger hatte bei der Challenge auch wirklich einen Nachteil, weil er nicht aus dem Umkreis kam, sondern ja. aus München. Also da war es schon in einer gewissen Weise okay. Ich, ich weiß, dass der Felix mir gar nicht geholt hat. Das Smiley, ja. Das Smiley, ist super lustig. Ja, da hat Mama ja erzählt, das mit dem Smiley war eigentlich nicht spontan. So, sie, hat, sie hat gesagt, ähm, sie wollte irgendwas mit dem Jexhof machen, mhm. ja, bis hinten fahren. Und dann hat sie zufällig den Smiley gesehen und hat sie gesagt, der muss in die Challenge rein. Ach Gott, Yoga-Body. Da, da sind wir nicht drauf gekommen. Ach, diese blöden Vögel. Das haben wir auch nicht gemacht. Den Klettergarten für unsere nächste Aufgabe. Das haben wir auch nicht Da haben wir vor allem völlig bescheuert geparkt und mussten deswegen so weit latschen. Aber ein bisschen ratlos. Schildkröte rechts. Rechts. Re, re. Hinterkamera. Hin, umdrehen, Hinterkamera. Umdrehen, hinter, umdrehen. Hinter andere Richtung. Andere Richtung. Mein Gott. Da sind sie! Da liegt da, das, das, das Schatz Links! Also beim Ying und Yang Asiatiker haben wir jetzt mal den Zeus Da <lacht> im Bild! Da sind die Schildkröten, Das sind die Hausstapler! Oh. Wir sind jetzt ein bisschen ratlos eigentlich. Deswegen haben wir mal ein bisschen rumgegrübelt, was man aus diesen Buchstaben da bauen kann. Und wir sind auf die Idee gekommen, dass es Trimdichtfahrt-Brustdrücken heißen könnte. Weil in Brustdrücken ja auch so viele schöne Fs drin sind. Trimdichtfahrt-Brustdrücken? Gibt es Wahnsinn, ins ich einen. Und wir haben wirklich gedacht, dass es das Wort. Zum Wandern hab ich keine Lust. Und äh, wie findest du das? Scheiße. <lacht> Als Mama das gesehen hat, war sie ja zuerst so wütend. So. Ja wie? Du kannst du sagst, was schlecht ist zu meiner gemachten Challenge? <lacht> das ist ja der Vogelpark in Olching. Ja. Und wir haben gedacht, Trimm-Dich-Pfad-Brustdrücken könnte den trimm dich in Olching weinen, ja. der ja direkt neben Vo dem Vogelpark ist, deswegen dachten wir, ja, das ist richtig. Wer kennt ihn nicht, den Ortsteil Brustdrücken in Olching? Gut, dann haben wir die Aufgabe 10, dann müssen wir jetzt von vorne anfangen mit der 1. Ich habe das nicht gecheckt, dass die Aufgaben, die Reihenfolge, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und dann wieder zu 1, dass das die echte Reihenfolge der Orte ist, wo wir hin sollten. Wir haben gedacht, so ja, die sind durcheinander und die meinen halt irgendwelche Orte und wir sind kreuz und quer gefahren. mai Ich, ich habe jede Aufgabe, die da war, ja gemacht und ich finde diesen Aufnahmestil irgendwie cool. Ja. So mit der Kamera filmen, das Handy... Durchs Screen und dann im Hintergrund ist unscharf. Vielleicht mache ich mal ein Video komplett in dem Stil. Das wäre ziemlich cool, oder? Ja. Wow. Ich kann mir so bescheuert vor. Das Gesicht! gesehen? Alter. <lacht> Sind wir mal fertig? Zwei vorbei. Fünf, sechs, sieben, acht. Nein. Oh, okay. Wir sind. Alle Zuschauer sind jetzt schon eingeschlafen. Tja, wie viel gibt ihr uns, wenn wir euch sagen, wo es ist? <lacht> <lacht> weißt ich war am falschen. Auf deiner falschen. Und den Tipp soll auch noch verkaufen. verkaufen. Richtig. Wahnsinn. Ich meine, es wäre eine letzte Hoffnung gewesen. Ich einfach der, Fakt, der Fakt, dass ich das hab. Ralf, strengst du dich auch schön an? Ja, ja, ja. Okay. <lacht> Wieder ein Schnittfehler. Ja, da machen wir schon weiter. Kann ich. Nicht, nicht. <lacht> nicht witzig. Wo ist die Antenne vom Film, äh, vom Porn? Ich frage mich. <lacht> ja, wir haben da echt äh, Spaß gehabt, dass wir die Antenne haben. Ja, ich hab, ich hab versucht sozusagen, dass äh, alle gleichzeitig äh, irgendwas machen mhm. und hab dann festgestellt, dass ich beim Holger zu wenig reingeschnitten habe. Deswegen habe ich dann irgendwie vier Challenges oder so direkt hintereinander reingeschnitten, obwohl es natürlich nicht <lacht> gleichzeitig passiert ist dann. Ich will ja vorspulen, aber wir sind schon kurz vorm Ende. Das lohnt sich allemal. Nee, jetzt haben wir es eh schon bald geschafft, ja. Mhm. Oh, das war geil. Der Abend, also am selben Abend kam dann Grip das Motormagazin, um äh, mhm. was zu filmen für so ein Ding, wo der Date ein, äh, ein altes Auto gesucht hat. Da hatten wir vom Holgern Smart Roadster sozusagen mhm. unser Verkauf und es, der Date hatte wirklich Spaß an dem Ding. Und da kamen sie dann nochmal und haben eben die Schlussszene gedreht, wie sich... Äh, die eben für den Smart entschieden hat, aber es war nur eine Schauspielerin und es war gefaked, weil oh. die echte Käuferin während den Filmarbeiten dann gesagt hat, nee, ich möchte kein Auto mehr. Ja, also das, das war echt cool. Aber und an demselben Tag dann noch Schnitzeljagd und die, äh, die Bierkästen-Challenges. Das war ein echt ereignisreicher Tag. Mein Auto geht nicht mehr. Nein! <lacht> weißt du noch, was das Problem war? Batterie, ne? An dem Schlüssel, oder? Ähm, Nee, ich glaube der, der Holger hat den Schlüssel fallen lassen. Ja. Der ist auseinandergebrochen. Ja. Ich glaube, irgendein kleines Teil, so ein winzig kleines Teil, ist im Kies dann verloren gegangen. Und deswegen und äh, ich glaube das war das Teil halt eben, was die Zentralvermittlung entriegelt hätte. Und deswegen ging da gar nichts. Ja, also die Preis-Challenge, die haben wir eigentlich nur eingefügt, äh, weil wir nicht auf den Verkauf der Autos warten wollten. Ursprünglich war geplant gewesen. Ähm, Punkte zu kriegen, je nachdem, für wie viel wir das, die Autos verkauft hätten. Wer ist, glaube ich, gescheiter so. Also. Auch wenn ich persönlich überhaupt kein Fan von der Episode bin. Nö, nee, ich auch nicht. Und das war übrigens die einzige, wo es auch richtig beschissenes Wetter war, weil wir es vorher noch davon hatten. Ja. Wir hatten eigentlich kein schlechtes Wetter. Da hat es wie Sau. Die Präsentation, die wir reingeschnitten haben, war eigentlich meine zweite. Weil die erste, wo ich angefangen habe, da hat der Holger so viel unterbrochen mit irgendwelchem Scheiß, dass äh, ich echt wütend wurde. Und dann haben wir das natürlich dann äh, sehr freundlich ja, haben wir dann rausgeschnitten. Und danach äh, hab ich, haben wir eben das da gemacht. Deswegen bin ich super schnell da durch so. ist ein Passat, Turbomotor, 150 PS, Tuningfelgen und so weiter. Ich bin super schnell, damit der Holger nichts sagen kann. Und wer ist dafür, dass mein Stilfolge-Tunter von Passat das beste Auto ist? Und die ganzen Kinder haben für mein Auto gestimmt, weil sie es cool fanden. Ja. War ja klar, ne? Ha. Der Andi! Bin jetzt im Bild. Äh, Bild. <lacht> Geil. Ja, und dann kamen die Credits. Ja, die Credits, super. Im selben Stil wie das schlechte Intro. Äh, ja, wenn da muss man schon durchziehen. Ne? Also allgemein zur 500 euro challenge würde ich sagen, es war eine verdammt coole Idee. Wir haben es auch gut umgesetzt. Das Filmen, ja, zu seiner Zeit war das äh, das Beste, was wir hinkriegen und vom Schnitt, es war das Erste, was ich geschnitten habe ja. und an manchen Stellen sieht man es, also ein bisschen mehr rausschneiden hätte ich können, an manchen Stellen, oder das Ganze ein bisschen aufpeppen, zwischendurch. Ja. Aber generell so gefällt mir das schon extrem. Holger, Papa, hm. ich habe eine andere. tolle idee Nein nein, <lacht> nein! nein! Nein! Ja, sehr schön! Ja, was, für eine, was, was denkst du, äh, was für eine Art was für Art Autos wäre denn das gescheiteste so, für die nächste Challenge? Du fragst mich jetzt so spontan. Ja! Ich hätte ja mal vorgeschlagen, man äh, kauft drei exakt gleiche Fahrzeuge, also was weiß ich, zum Beispiel jeder hat einen 318i oder sowas, also exakt dieselben dieselbe, mhm. dieselbe Modelle und äh, baut daherum eben verschiedene Herausforderungen. Von ich ich würde wirklich sagen, man macht wieder eine ähnliche Challenge, so wie die da. Man macht nur das Thema ein bisschen spezifischer, so wie ähm, Sportwagen oder Luxuskarren oder Oldtimer ja, für entweder dasselbe oder ein bisschen höheres Budget. Und dann macht man halt Challenge angepasst an die äh, an die Autos. Ja, das ist ja was einfallen. Ja. <lacht> Auf jeden Fall wird es schwierig. So, äh, ich hoffe, euch hat dieser kurze Einblick in die 500-Euro-Challenge gefallen und unsere blöde Leine, die wir gemacht haben. Das ist jetzt wirklich versprochen das letzte 500-Euro-Video, außer ihr wollt eine Zusammenfassung äh, <lacht> haben. <lacht> ja, komm! Von was? <lacht> Von der 500-Euro-Challenge. Achso. Ja, so, so aus dem 2-Stunden-Film irgendwie einen 15- oder 20-Minuten-Film machen mit den Highlights. Äh, also, außer ihr wollt sowas sehen, ist das ja wirklich das letzte Video über die 500-Euro-Challenge. Äh, ich überlege mir was für eine neue große Cheap-Vehicle-Challenge. Und wenn du möchtest, kannst du ja diesmal nicht Kameramann sein, sondern äh, auch Darsteller. Das wäre doch mal interessant. Ja, von mir aus. Also, ich glaube, der lustige Burnet hier <lacht> vor der Kamera ist deutlich besser wie hinter der Kamera. Naja, dann. Also danke fürs Dasein. Danke. Äh, gerne. Ja. <lacht> danke, dass ihr da seid. Und äh, wenn ihr noch schon mal da seid, driftet doch euer Hand über den Abonnentenknopf. Macht einen. und auf den Like-Button. Und wir sehen euch im nächsten Video. Ciao. Ciao.